40 Tage Reich Gottes. days Kingdom of Heute ist Tag Nummer 16. Today is day number 16. Und wir wollen ganz tief ins Wort hineingehen. Und wir sprechen über Streben danach, Gott kennenzulernen. Wir wollen in Philippa 3 reinschauen. We want to look at Philippians 3, Vers 10. Verse 10. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Being made conformable unto his death. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon äh, vollendet bin. Not as I had attained, perfect. Perfect. Ich jage ihm aber nach, but, ähm, ob ich es auch schon äh, greifen möge. Of Weil ich auch von Christus yes. ergriffen bin, Brüder, Ich denke. Ähm, von mir selbst nicht, dass ich schon ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Uh, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ähm, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Und jage auf das Ziel zu and i pressed towards the mark hin zum kampfpreis der berufung gottes nach oben for the price of the high calling of god in christ jesus in christ jesus so ganz tiefel bibelstelle that's a very deep scripture und und hier beginnt's im im vers 10 in verse 10 it starts dass ähm wir wollen ihn erkennen und die kraft seiner auferstehung that we want to get to know him and the power of his resurrection und die gemeinschaft seiner leiden And the fellowship of his es gibt noch ganz viel zu erkennen. Much that we still need to get to know. Vielleicht denkst du, du kennst Jesus schon gut. Oh, maybe you think that you know Jesus hat viele well. Facetten. Jesus has many levels. Mm, und du kannst in die Tiefe seines Herzens. Hineinwachsen. In die Tiefe der Vaterliebe Gottes hineinwachsen. In die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und in die Freude des Heiligen Geistes. Das Reich Gottes hat zu tun mit Jesus immer tiefer kennenlernen. Das so, Reich Gottes hat zu tun mit Jesus tiefer kennenlernen. Versuche immer wieder, wenn du im Reich Gottes wächst, ihn kennenzulernen. So, always uh, be eager, when you grow in the kingdom of God, to get to know Jesus mm. better and better. Ja, hier im Vers 10 in zusammengefasst. Ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. And it's here in verse 10 in Philippians 3,10 in one word, that I may know him and the mm. power of his resurrection. Versuche, Jesus mehr kennenzulernen. Try to really get to know Jesus better. Die Welt kennenzulernen ist auch nicht schlecht. It's not bad to get to know the world. Aber das wirklich Wichtige But the really issue ist, Jesus näher kennenzulernen. Is to get to know Jesus Den himmlischen Vater mehr kennenzulernen. To get to know the Und die Freundschaft des Heiligen Geistes zu stärken. Ja, so wichtig. So In der Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 24. In uh, Acts 20. Vers 24. Es ähm, gibt eine eine eine wichtige Aussage. There is a very very important message. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Damit ich mein Lauf vollende. So that I might finish my course. Und den Dienst, zu dem der Herr Jesus mich ähm, empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. The of the grace of God. Paulus, oder, oder hier, hier lesen wir davon, dass das eigene Leben nicht Redewert Rede wert ist. Das Wichtige ist, dass wir unseren Lauf vollenden. The important thing is that we finish our und dass wir das empfangen von Jesus Christus Jesus das wirklich Wichtige das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen news das Reich Gottes the kingdom of God hat damit zu tun Has to do with, Dass wir Jesus immer mehr erkennen. That we get to know Jesus deeper and deeper. Je mehr du das Reich Gottes erkennst, Je, je, je tiefer kommst du in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Bleib in ihm, Remain in him und er in dir, and he in you. und du wirst viel Frucht bringen, and you will In, have much, much, much in fruit. allen Bereichen deines Lebens. In all levels of your life. Paulus erzählt es immer wieder. Paul, uh, is, uh, keeps talking about Wa warum, warum erzählt das in, in Philipper 3, dass er unbedingt Jesus näher kennenlernen will? But why does he say in Philippians 3 that he wants to get to know Jesus better? Er hat doch Jesus gesehen. He Jesus. Er hat doch bekehrt und Je Jesus ist immer schienen. And, and Jesus appeared to him and he, he turned around in his life. Aber wenn Jesus dir erscheint, Jesus you, das ist der erste Schritt von dem Erkennen des der ganz, ganzen Wesens Gottes. From this the whole, the whole, uh, of God. Weil Paulus ihm begegnet ist, persönlich. Paul encountered God Deswegen wollte er ihn noch mehr erkennen. Wenn du better. einmal Jesus <lacht> schmeckst, wenn you can taste jesus wenn du, have, wenn du gottes gegenwart spürst when you, when you the of God, dann willst du nichts anderes mehr haben du willst ihn mehr erkennen you want to know him better dass du auch jesus erkennst immer tiefer. Paulus hat gebetet, dass seine Augen geöffnet werden. And Paul dass er Jesus Christus immer mehr erkennt. That, uh, that also more more. Je mehr wir das Wesen Jesu erkennen the more we, we get to know the character of Jesus, ähm, er, er, er, kommt diese, diese, diese Geheimnisse Jesu aus dem Herzen heraus. Then the mystery of Jesus comes out of the heart. Und, und der Wunsch steigt immer mehr, dass wir Jesus Christus tiefer and, erkennen. And the desire to get to know him more and more uh, is mm. growing. Strecke dich danach aus. Stretch yourself out. When in, in, in seek. Ja, yeah. jage dem nach. Yeah. Ja, und nichts anderes ist wichtiger, als dass du ihn liebst von ganzem Herzen. Dass, dass du ihn liebst, dass du ihn liebst. Und, dass du ihn und dass du ihn tiefer kennst. Als ich 2013 mein erstes Himmelserlebnis hatte, ich hatte eine, eine, einen kurzen einblick in, in, der, in der ewigkeit of bevor ich irgendwas gesehen habe alle, die allererste sekunde in dieser himmlischen vision, And the first second is in this heavenly vision ich habe die liebe gottes gespürt I, I die, die ähm, bedingungslose liebe gottes This unconditional love of God. Ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. I felt <lacht> like a fish in Ich habe mich gefühlt, wie endlich zu Hause zu sein. felt like finally Ich habe gespürt, wie, wie das der Ort ist, für den ich für die Ewigkeit berufen bin. Bevor ich irgendwas sehen konnte, habe ich gespürt, Jesu Gegenwart. I the presence of Jesus. Ich habe hab die Liebe des Vaters gespürt. Und es gibt nichts besseres. And nothing better. als Gott selber zu erkennen. Really really das himself. allerbeste was es gibt im That's Himmel ist die Liebe Gottes zu, zu schmecken. To, to Und ich wünsche das von ganzem Herzen. That for for the, for the dass du eines Tages Jesus schmeckst. That you can taste Jesus. Es gibt nichts Besseres. Nothing better. Und weil ich Jesus geschmeckt habe. Und because I have tasted Jesus, weil, weil, ich, weil ich diese Liebe geschmeckt habe. I have, have that love. Es ist mein Wunsch, so wie Paulus sagt. So it's my desire, like Paulus, Paulus ich will ihn says. immer mehr kennenlernen. I want to get to know him. Will immer, tie immer tiefer reinkommen deeper in seine Welt. Yes. Und ich wünsche das auch von ganzem Herzen. Und ich wünsche dir das auch von ganzem Herzen. Im Sprüche steht drin: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist mm -hmm. besser als tausend irgendwo anders. In Proverbs lesen wir, dass ein Tag in der Gegenwart des Herrn besser ist als Days, I don't know where. Ich, ich würde es noch, noch, noch extremer sagen. I would say it even extreme, more extreme. Eine Sekunde Gottes Liebe spüren. Ist besser, wie im besten Urlaubsparadies zu sein. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Suche zuerst sein Reich. Seek First, his kingdom. Sein, sein, seine Gerechtigkeit. And his righteousness. Und alles andere wird dir hinzugetan. And you. Jesus liebt dich. Jesus loves you. Er hat dich geschaffen. And he has you. Und er, er will dich in Gegenwart ziehen. Und er will dich in seine ziehen. Aber bleib in diesem Bewusstsein. But in this, in this dass du immer mehr ihn erkennen willst. To to more more. Gib ihm diesen Wunsch, Jesus, ich will dich mehr erkennen. Uh, say, Jesus, I want to get to know you more, more, more. So so wie wie Paulus es hier gesagt hat. Like ihn zu erkennen will ich und seine Auferste die Kraft seiner Auferstehung. Ich will ihn to get to know him and the power of his resurrection. Und da ist so eine Tiefe spürbar. Die Erfüllung deines Lebens kriegst du nicht in Geld. You cannot be in life with money. Oder in Macht. Oder in, power. Oder in deine Position. Die Tiefe der Erfüllung deines Herzens. The depth of the Findest du nur in dem Schöpfer Jesus selber. You only can find it in your Creator. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn mehr erkennen. That's why it's so important to get to know him better. Zeit mit ihm verbringen. And spend time with him. Hallelujah. Hallelujah. Und vergiss niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.